Hi und willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play zu die Definitive Edition. Ja, erst wie Mal stehen wir jetzt schon hier vor diesem blöden Treppe. Ja, vierte, fünfte Mal, keine Ahnung. Ähm, ich plane heute mal wieder zu versuchen, gegen den Final Boss zu kämpfen. Ich bin auf Level 100 mit meinen Charakteren, was ihr wahrscheinlich im letzten part schon gesehen habt, in 100-Mann-Kampf, den ich mit jedem Charakter abgeschlossen habe. Und ja. Äh, wir versuchen das ganze jetzt noch einmal so das sind die ganzen fähigkeiten die ich ausgesetzt habe ich habe ein bisschen so weiß nicht weil ich eigentlich gerne da bis weil ich schon letztes malte lebensbonus und Mentalbonus habe ich ausgestellt weil ja ist jetzt nicht wichtig ich brauche die ganzen fähigkeiten und die sind so weil nicht 12 16 punkte wert also ja muss ich abstellen ist jetzt nicht so als würde ich hier irgendwie tp oder kp hochleveln nach dem kampf oder so und ja ich habe mich mal entschieden, das hier auszurissen. Amulett für Juri und Flynn. Ähm, Symbol für den Ring hier hat sich nichts geändert. Ich sollte vielleicht mal eine andere Konstellation probieren, aber nee, ich will jetzt hier, hierbei bleiben. Also für mich die wichtigen Charaktere in diesem Spiel. Und ja, ähm, warum ich jetzt Amulett ausgerüstet habe, folgendermaßen. Ich habe nämlich hier geguckt, wo ist es? Warum steht hier eigentlich immer noch neu? Das tut mich ein bisschen stören, ehrlich gesagt. Ähm, wo ist es? Ich habe es hier irgendwo nachgeguckt. Äh, weil ich nicht genau wusste, da magische Beschwerden. Hier kann man nämlich nachgucken, was als magische und physische Beschwerden sind, ne? Und physische Beschwerden sind versiegelte Art, Gift, Unreinigung, Lähmung, Schwäche, also all das mit was Duke um die Gegend wirft. Und magische Beschwerden sind hier Staatsänderungen, äh, Schlaf, automatische Erholung, Zauber also Dings Konfusion und ja, das ist jetzt nicht so geläufig, deswegen habe ich ja die ausgerüstet. Deswegen haben wir die Dinger auch irgendwie bekommen. Diesen komischen Labyrinth, was da ja links vom Duke ist, ne? und ja, hoffentlich macht das jetzt dat ein bisschen einfacher. Ne? Ich bin zehn Level höher als beim letzten Mal. Das war schon beim letzten Mal relativ knapp und ja, gucken wir mal. Ähm, eine sache habe ich noch gelernt mit juri kalte böe ja habe ich ja gesehen dass der eingesetzt hat als gegner und wer ja, wie ich mir halt gedacht habe finale sturm und große sinnflut und ja dadurch erlernt man kalte böe habe ich noch schnell gelernt und jetzt gehen wir drei und versuchen uns noch mal an diesen R und ja also nicht ich will es diesmal schaffen Uff. komm her da so, wird jetzt erstmal alles kippen, weil wir haben das jetzt schon viel zu oft gesehen und ja, ich jetzt einfach kein Bock mehr dazu. Bla, bla, bla, bla, bla. Und ja, machen wir den jetzt einfach platt. Es wird heute passieren. Es wird es wird passieren. sich ja, ist gut. so erstmal in Phasen dürfen kein Problem sein. Aber ja, so was hier oben Zeit. Komm her. Bevor ich hier meine Chance verpasse, wo? Haben einfach sofort hier eine Menge Schaden rein? war eigentlich Verschwendung, weil er hat, glaube ich, jetzt irgendwie so eine Fähigkeit, wo wenn ich drei Überlimit benutze, doch bei nem einsetzen, nee. ja, Das wäre es ja noch, ne? ja so, analysieren. So, wir haben ihn schon fast die Hälfte abgezogen, das ist auch schon mal gut. Wir machen aber auch Schaden wir sind immer noch am reden gewesen wir haben schon 300 AP abgezogen es wird heute passieren ey. wenn ich jetzt immer noch dann höre ich mit dem projekt auf ein bock mehr auf das, ey. Ich bin schon über ein jahr an diesem projekt dran und dann kommt der finale boss und geht mir noch so auf den nerven das gibt es das einfach nicht das ist als Octopath travel auf meinen englischen kann kommt auch noch mit Zeitstopp jetzt eigentlich nicht so ein großes Problem ist. mache ich den Schaden? Mach ich noch in diesen Angriff drin? Ah, er übrigens keine ah, nee, der er setzt gar keine mystische Art ein, diese Formen. Ne? Oh, mein Gott, der ist schon leicht weg. Ja, und meine nachbarin mein, dreht auch gerade durch. ich hat voll aufgestoßen ja, voll auf dem Boden getreten. worauf ich jetzt echt gar keinen Nerv drauf habe, also so, erste Phase überhaupt kein Problem. So, erste Phase ich mache annähernd ein Problem. So muss das überspringen. Und hoffentlich wird es diesmal. Hm. Los kommt Konzentration. So, jetzt fängt es an, nervig zu werden. ne? wenn so. ich jetzt über Leben mit 3? Schnell, aber diese Form weg haben, desto besser. Oh sehr gut, ja, voll geil. Okay, ja, wir tun den voll massakrieren. Ich glaube, zu warten ist, wir sind... weiß ich nicht. Und 35 Level höher. So, war oh, die Rippform, na, das ist... Nicht überhaupt nicht drauf freue. So, jetzt wenn er nervt zu werden. Sein blöden. Ich habe euch alle kaputt einschlag. Wir machen so viel Schaden. So, komm. Wir auch gerade, wir sind... Die Amulette, die funktionieren. Wir bekommen keine Dings ja keine Zustandsveränderung. das einfach ist zell hoch hoch feiern geschahen wird das schon nicht machen Ah, so weit weg Reif doch an Da machst du deinen zauber noch fertig. jetzt kannst du Dings machen. Zack, schon wieder daneben gehauen na was jemand anders hat gerade gemacht ich glaube Ne, nee, der ist immer noch blau da hab ich habe gedacht das wird blau ah. das ist gut aber ist auch noch nicht die schwierige form ne? aber lieber auch schon mal schwieriger Ey. allein schon vorzustellen hat hier mit halbem schaden durchgehen wollte ne? Ich gedacht, dieser finale Boss sohn kommt das Schmerzen in den Hintern, so nicht mehr, so nicht mehr aushalten. So irgendjemand hat gerade einen Schaden bekommen, was? ich glaube film wird direkt wieder also nee, der geht doch nicht. Ja Rita nicht der beste zeit um gerade nach vorne zu stürmen mit den hp da ja, ist halt halt sich automatisch wenn die andere halten ne? sehr gut und sie bekommt ja und wieder über wenn sie genug heilt hat zwar nicht so gebracht aber kann man ja machen ich muss schon sagen film was machst du da es wollte denken am Chillen gewesen mit Rita über das, das Wetter geredet. Oh. man all meine Angriffe jetzt voll wegboxen finde ich gut. hab die nächste Phase läuft auch gleich so. sagt betroffen? Ja, nicht. Aber ja. Gott, ey. Oh, ihr geblieben. Na, ja. schaffen wir solange nicht Rita aus irgendeinem Grund gleich wieder verreckt. Er hat ein Aua. Ah. Nein, jetzt muss sie auch noch sehr blöde Ausgangsposition. Gerade jetzt muss sie sich erstmal hier heilen. Dann versucht mal, das hier abzuwehren. So, gehe ich recht in der annahme hat er noch einmal seine eine mystische art einsetzt in der dritten form das ich so nämlich darüber nachdenke so haben wir uns noch mal kurz hoch bei nächste phase beginnt ich bin überhaupt äh, den ich den erkundet äh, analysiert und hätte ich ja nicht die links so, wieder hier perfekt Perfektes Timing, so. so ich kann die Katze nicht überspringen. Doch ich habe langsam auf in der Katze ihn. genug. Ich bin mir dreimal angesehen. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. So, jetzt geht's los. Alles klar. Ah, okay, 82. Oh, Äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh. So, bitte dass dich noch der ist abgauen nee, er nicht so gut naja. ich weiß noch nicht ob ich alles ein teile einsetze. mal schauen 38 Boom. Na ja, nee, nicht zaubern. Ja, habe ich viel wenig HP. So, 200.000 abgezogen, schon mal. Ja, ich habe ein gutes Gefühl diesmal ja, ich 18 Level über Level muss, um mit dem überhaupt mithalten zu können, ihn zu vernichten. Oh, ich gehe normalerweise nicht wenn ich da 200 oder so erreicht habe ich hier noch mal rein man sagt den noch mal einfach nur spaßes halber gott verdammt die weg von mich ja, blöd ist der haut jetzt seine so. oh, auf jeder taut jetzt alle weg irgendwie werden gar nicht alle getroffen aus Rita Ach, Mann ob wir werden alle sterben obwohl überhaupt nicht mal annähernd aber voll lächerlich ja es kommt natürlich die einzige dinge die ich nicht gewappnet war damit x ist zum glück dingens eine art angriffe Schreibe mich hoch okay, geh weg von mich okay, überlimit und er wieder mit seinen dings hier an ne? sein ich äh, mache ap runter auf 1 echt nicht schon 200.000 abgezogen Freund? Na ja, dann natürlich noch raus im Moment. So, ja, Rita, überlebst du diesmal bitte? Okay, what? Was soll das? Warum fragen wir jetzt? Nein, ich auf es Gut, hey, das geht hier schon wieder los. muss alles teil einsetzen oh mein Gott ich habe Kampf wird jetzt natürlich wieder ewig schon drei tage dauern aber geht so nicht ey vor allem warum verrecken wir ihn jetzt verstehe nicht vom das abhängt wann wir umfassen das dann weil es wenn du jetzt irgendwie vier Charaktere aus die alle irgendwie verrecken das hat ja voll billiger one shot ja warum verrecke ich jetzt immer ey was ist denn das Und dann geht er immer so, sofort auf das los und überhaupt was machen kann was soll der scheiß mein gott und das muss ich mir jetzt jede minute geben oh mein gott Ey. ja und er ist ein oh mein Gott. Ey. Ja toll, meine Dings ist jetzt auch verschwendet. Ich habe dann ein alles teil eingesetzt. Mein Gott, ey. Warum ist der. Warum macht er mich denn jetzt so fertig auf einmal? Oh. Warum hauen den dann eigentlich mich jetzt weg? Was soll das? Versteht nicht. Warum passiert das? Toll, ey. super. Da muss ich mir jetzt jede Minute wahrscheinlich geben, ne? Jedes Mal, Wer deine Dinge immer so oft einsetzt, ey. Mann, das ist doch voll unfair. Vom was hängt das ab? Hey, Junge. Wenn ich mir jetzt echt hier so was antun oder was? Oh. Er ist echt der unfairste aller Zeiten. Und das ist ein normaler finaler boss muss musste besiegen um weiter um das spiel abzuschließen Nicht irgendeinen optionalen boss mit irgendeiner unfairen kacke warum verrecke ich jetzt auf einmal hat hey, er überhaupt mit seinen dingern hier noch durch die gegend nee, nee. Ach, jetzt muss ich wieder suchen nee. Ich habe jetzt echt keinen Nerv für so und das kann ich auch ausrüsten. Aber den seine Dinger sind viel nerviger. Nein. Da wird wieder nichts, wenn er so weitergeht. Also muss ich für jedes Mal hier suchen, wo die ganzen Dinger noch mal sind. Ey. Na. Mein Gott, wo ist das? Uh. Geil. Ey. Ja, ist gut. Mein Gott. Das ja, fiel doch mal irgendwie, dass mir doch mal irgendwie eine Chance. Ah, jetzt ich ich natürlich nicht. Ja du, auch zu blocken. Ich krieg den heute down, ey, das glaubt mal. Oh. Also, auch kaputt. Ja, meine nach ist auch schnell am durchgehen habe ich hier irgendwie Grund, mich aufzuregen. Ja, nie so einen billigen Boss gesehen. gibt es da nicht. so Hälfte haben wir schon mal. Ja, hab ich habe mich jetzt wieder weg. Pass auf. Hey, ich wollte gerade meine ausrüstung ändern ja danke da war man, ich jetzt überlebt was zum Teufel ist das für eine? auf die zauber nein nein du hat noch... Nee. Wow, geil. Ich hätte mir 100 von den Dingen aufstocken sollen. auf zu Zaubern. Ja, super. gehst du, Ich würde echt gern mal wissen, worunter liegt das... Meine charakter mehr nicht manchmal sterben und manchmal nicht, weil der Widerstand zu niedrig ist. dafür wird doch gar keinen Sinn machen. wir denn den Widerstand von denen oder was? ein magischer Angriff oder was ist? 603, 680, 932, 923. Nee, daran kann es nicht liegen. Ich würde gerne mal wissen. da hat aber noch 400.000 kommen. Wenn er mich jetzt noch im letzten Moment kaputt haut, kriegt den diesmal pass auf naja also du kriegst jetzt schaden wie blöde ein ah, na nee. oh. ja, ich wollte schon sagen das Dings ausgerüstet na oh, danke für den du kannst nicht mehr so viel haben 250.000 Geblieben. leben ja. Du so habe ich mir so viel hergestellt von der klaus also ich krieg dich. Bin ich gerade du hast doch viel weniger gerade. Ja, ich habe den abgehalten, seine mystische Art einzusetzen. Sehr gut. Ja. Ja, du beißt jetzt ins Grab, verdammt. Boah, ich möchte echt mal gern googeln, was andere Leute von diesem Boss hier glauben, ey. der einzige bin der hier so probleme mit denen hat oder nicht? Ja. ich mich bewegen naja äh. oh. oh 200.000 schaden krieg ich hin Bam. nicht so eine Fähigkeit irgendwie. So. Mein Gott. Ey. Ich hatte noch voller AP. Dann macht er irgendwie einen Angriff und ich bin weg. Oh, nee. Nee. Der ist betäubt. Nein. Ja, wir, wir sind danach immer noch angehalten in der Zeit. So, auf wen ist so los? Nein, ich oh, 30.000, den kriegen wir. Aber ja, oh, jetzt haut er natürlich wieder ab. Komm her, jawohl oh mein gott da war der nervigste boss aller zeiten hey Junge, ehrlich Boy. so eine kacke allein die idee dass hier vielleicht noch andere optionale bosse auf mich warten können ne? aber egal. genau haben fertig. So, jetzt können wir das Spiel beenden. Außer jetzt kommt noch eine Phase an. Schmeißen kann aus dem Fenster. エルシフル Kukur oh, ist oh Ja, Ist der? Na, naja, ein Riesending am Himmel. Müssen wir auch noch erledigen. Ich will. einfach so einfach so weg okay etwas unspektakulär Irgendwie abschlag für irgendwas schief gelaufen. Oh, der ist doch noch da. Okay. Alter. Sana, かった。さあな、ブラスティアを失い、結界もなくなった。けど俺たち Na gut. Hat er noch das so geklappt, ne? Sehr schön. ist klar gut ich nehme an danach kommt aber noch irgendwie was weil man nicht ist meistens so wir fahren was mit den Charakteren als passiert und so keine Ahnung und ja gut der Kampf war hart sehr hart aber wir haben es geschafft endlich nicht eindeutig obwohl ich 18 level höher war ich würde zu gern wissen ob andere irgendwie sind boss genauso beschissen finden wie ich oder ob der weiß nicht keine ahnung auf normal irgendwie nicht solche sachen irgendwie macht oder ob der einfacher ist da irgendwie so hat keine ahnung Oder ob ich irgendwas vollkommen falsch gemacht habe in den Kampf, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich bin froh, ich ihn geschafft habe. Kann ich wieder ruhig schlafen. Und ja, das Projekt ist natürlich immer noch nicht komplett zu Ende. Wir können wahrscheinlich immer noch jetzt hier. Ich nehme an, jetzt können wir in äh dieses bonus Dungeon hier Rita in dieses bonus Dungeon hier reingehen ne? und weitermachen. Ich glaube, wir konnten nur zwei Ebenen vorher machen und jetzt können wir bestimmt ein bisschen weitermachen, ne? Und das geht dann immer ein bisschen weiter und ja, weiß ich nicht, wie lange noch. Ich denke nur zurück an den Zonenkäfig aus Tales of Graces und ja, mal schauen. Ähm, keine ahnung hat mit dem meine eine farbus finde ich ein bisschen interessant weil das war wortwörtlich irgendein monster das um die welt sich herum geschlingen hat ne? was ich mich dann natürlich frage ist gibt es da im universum von dieser welt dann noch mehr solcher viecher oder ich habe natürlich wieder nicht komplett in erinnerung wie das viech noch mal entstanden ich glaube das viech ist irgendwie auf der welt entstanden oder war schon immer irgendwie da ich weiß es wieder nicht Bin schon wieder vergessen ich spiele das spiel schon seit jahren also Tut mir leid, aber ich sage irgendwie, was, irgendwie so was von HP Lovecraft, irgendwie so die großen Alten, irgendwie die über das Universum wachen und aus ihren ewigen Schlaf erwachen. Das ist mehr oder weniger, das, was passiert ist in diesem Spiel, wenn ich so darüber nachdenke. Und ja, weil ich du fand ich ein bisschen blöd jetzt. Ja, sehr große Überraschung. Ich fand den Boss blöd, nee, aber. Nee, ich meine, dem seine Rolle so als finaler Endgegner. Ich meine, warum? Also, steht was ich meine. Erst hast du Alexei, dann hast du den adephagos dann kommt auf einmal du So, so, jetzt habe ich keinen Bock. Jetzt mache ich mal ein bisschen mehr Screen Time und Boom. Weil also, der hat ja nicht wirklich. Ich meine, der, der wurde schon angedeutet, dass mit dem irgendwas Wichtiges, das irgendwas richtig äh, mysteriöses oder wichtiges mit dem irgendwie hier zu tun hat, aber äh, keine Ahnung, das war jetzt nicht so eindeutig, dass der jetzt irgendwie was böses will oder... Das kam einfach so aus dem Nichts, hat der auf einmal der Hauptböse wichtig ist. Versteht ihr, was ich meine? Kommt mir halt nur so blöd vor. Oder ist das, äh, perfekt vorschadowt worden oder so, ich weiß es nicht. Und ja sollte vielleicht mal meine review zu diesem spiel geben ich fand das spiel natürlich ausgezeichnet ich habe zwar eine riesige pause zwischendurch gemacht aber da lag nicht daran weil das spiel mir nicht gefallen hat oder dass ich keinen bock mehr auf das spiel hatte oder so aber ich musste halt ein paar andere sachen erstmal erledigen und ich hatte mich damit abgefunden dass dieses projekt sowieso lang wird deswegen habe ich erstmal meine kürzeren projekte hier zu ende gemacht und ja Dementsprechend ist jetzt das Spiel immer weiter im Hintergrund gelangt, und ja, jetzt bemühe ich mich ja hier alles zu erledigen von dem Spiel. Alles äh, zu komplettieren. Ich werde natürlich noch versuchen. Hideo Baba. Ich werde natürlich noch versuchen, alles hier rauszuholen. Alle Nebenquests, alle optionalen Bosse, alle optionalen Dungeons und was weiß ich, wenn es geht. Noch alle Gegenstände, aber ich glaube da habe Ich wahrscheinlich sowieso schon ein paar Sachen verpasst ne? und ja, ich versuche so viel wie möglich noch hier zu komplettieren von diesem Spiel bevor wir das Spiel beenden und ja, ist also noch nicht vorbei. Ich, der wievielte Part ist das? Der 100, 109, 8 irgendwie so um den Drehen ne? und also nicht, ich nehme an, so. 20 Parts sind vielleicht noch so drinnen je nachdem, wie viel noch kommt. Aber wenn ich dann alles so schneide, so wie vorher, also wenn ich zum Beispiel jede Ebene nur in einem Part reinpacke von diesen Mausoleum, keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen und nehmen wir mal jetzt an, und hat irgendwie zehn Ebenen nur so, dann heißt das zehn Parts und dann weiß nicht, wo noch irgendwie optionale Bosse oder Nebenquests auftauchen. Wenn ich ja alle wieder so zusammenschneide, dann werden das wahrscheinlich auch wieder nur so drei vier Parts vielleicht. so also viel muss eigentlich jetzt nicht mehr kommen. Aber weiß ich ja noch nicht. Vielleicht hat das Spiel ja noch mehr. Ich habe schon man muss auch sagen, ich habe schon viel irgendwie rausgeholt aus dem Spiel. Ich weiß nicht, wie viel noch übrig ist. So hier haben wir jedenfalls Duke. Im Hintergrund lief übrigens das Opening vom Spiel. Was er nicht gesehen habe auf diesem Kanal, aber ich schon seit lang, lang kenne. Lang bevor ich das Spiel überhaupt angefangen habe zu spielen. Und damals kam es für die Xbox raus und ja. <lacht> habe ich natürlich... Ah, der besiegt, ja. Da habe ich mir schon gedacht. Was war dieser Schatten jetzt da? So, ähm. Woll ich einen extra Spielstand anlegen, ich weiß es nicht. Ja ne, du mal extra Spielstand. So, falls ich noch mal gegen du kämpfen will, <lacht> ich weiß es nicht. Speichern wir, hin. ja. Gut. Also schön. Jetzt werden wir wahrscheinlich in den Titelbildschirm gebracht. Wir können jetzt neues Spiel plus theoretisch machen. Ich meine nur so gucken, was man sich da holen könnte. Du kannst neu beginnen. nur die Dateien des gewonnenen Spiels jetzt Inhalte zum Herunterladen werden übertragen. Hm. Ja, lass mal Wird wahrscheinlich das Übliche sein. Ja, du kannst du nicht alle Arzt übernehmen, alles Geld und so. Den Great Shop hier, hat übliche nehme ich mal an. So, ich hoffe, normalerweise kommt immer so, wenn man dem finalen moss erlegt, so eine kleine, ja, so ein kleines Skit oder so, so im Sinne von Hey, wir haben, erinnert ihr euch noch an das und das? Vielleicht sollten wir das mal auschecken oder irgendwie so was. Aber anscheinend nicht. Äh, so, wir haben jetzt hier ducke der müsste jetzt eigentlich hier drin sein, ne? Erzählt nicht als Dingens, so. er hat ja nichts zum Klauen, Gott sei Dank. Strahlen da geflügelter. Ach ja, äh, die Teufelswaffen, die sind da jetzt auch in unserem Besitz ne? mit neuen Fähigkeiten und so. Ne? Äh, okay, ich glaube, die haben jetzt ihre Dings entfacht. Ne? ihre wahre Stärke für einen gewöhnlichen Angriff drei weitere Treffer hinzu. Das ist doch mal krass. Ja, äh, Teufelswaffen, die funktionieren in der Regel so. Oh, die sehen jetzt auch richtig krass aus. Teufelswaffen, die funktionieren in der Regel so. In anderen Tales aufspielen spielen. Je mehr Gegner du erledigst, desto mehr Schaden richtest du an. Äh, und da ich ja schon äh, 300 Stunden, 274 Stunden auf dem habe eine Menge Kämpfe gemacht habe, haben sich natürlich so um die äh, einige Monster hier so angesammelt. Und ja, deswegen ne, mache ich so einen überkrassen Schaden jetzt, ne? Der Kampf, die auf des Schadens eines Freundes, der in der Nähe ist, wird die von Freunden erzielten Erfahrungspunkte. Wenn Kämpfe ohne Basis oder Arkanarzt abgeschlossen werden. Ja, das wird wahrscheinlich nicht. Ah, von Freunden. Also jeder bekommt dann, ne? Ich bin immer so nervös, wenn es um sowas geht. Sie hat Eiskalt gar keine Fähigkeit. Warte mal, wenn die jetzt einzelne hier angezeigt äh, als Waffen, da komm, mal, ja, wir sehen jetzt ein bisschen anders aus, ne? Nee. Doch. Äh, wo sind die? Das von Petty gewesen, ne? Muss mal zeigen weil guck mal, die sehen jetzt viel krasser aus. Bin ich gut. Die sehen jetzt nicht mehr so schmutzig aus, sag ich mal. Die werden auch einzelner angezeigt als eigenständige Waffen. So, hatte sie jetzt einen Stab oder ein, oder ein Schwert? einfach wie mache ich das hier so oder auch nicht da wo ist ihr dingen äh, und es so was soll schon sagen würde ich doch sehr schnell erkennen weil er teils halt super powered ist so äh, zeigt mal warum dann Sandsperr ah, ich? Ich ich so ein Level höher als die Menge der Anzeige. anzeige so, Juri hatte das doch, aber ich hatte nie ausgerüstet anscheinend. Ne? So, ich werde ja, was auch immer jetzt alles kommt, ich werde da einfach so durchbrettern, wahrscheinlich mit, ne? Während ja, des Überlimits, äh. alter 3000. Also, was auch immer jetzt hier noch so nebenbei kommt, ne? ich werde das alles sofort von erledigen weil ich habe ja keinen charakter der wenig äh, kills hat ich war manchmal level 4 ohne die anzeige zu lernen oder lehre der anzeige oder lehre die anzeige ohne überhaupt das überlimit zu erreichen What? egal bei was ich hier einsetze hier ja? auch wenn ich nur level 1 einsetze keine ahnung So, wo ist jetzt seine? Das war ein Hammer, ne? Ich glaube, ich weiß nicht. ist doch eigentlich erkennen, ne? Das müsste ja eigentlich, ja. Je nachdem, hat hier, wo die Attacke hoch hochgeht, wie blöde. 4700, 3900, 3400 Magie. Oh, ist der das? Am wenigsten. Deutlich. Repeat hat mehr Angriffskraft als Yuri, glaube ich. Ne. <lacht> Riechen da. So, ähm, ja. Äh, komm mal irgendjemand her. Am liebsten würde ich jetzt noch mal mit Dukt kämpfen mit diesen Waffen. Ja, wie stark seid ihr 5 Town Okay, das ist jetzt nicht so unglaublich broken. Na, oh, ich glaube, ich, ich habe den rum ausgerüstet. Ich meine, jetzt immer noch derbe Schaden, aber Mein Gott, ich hätte jetzt erst irgendwie das Kolosseum machen sollen auf Level 100, der wäre viel einfacher gewesen. So, gibt ihr irgendwie ein Skit up über die Teufelswaffen. Nö, okay. Äh wenn mich jetzt noch interessieren würde auf der rechten seite war noch so ein aufzug den ich immer noch nicht aktivieren konnte kann ich jetzt da irgendwie was machen auf der rechten seite ich weiß es nicht deswegen gucke ich ja jetzt mal Geht bloß nicht da hoch so, keine Ahnung, was hier mit auf sich hat also ja gut aber ich würde dann sagen ich mache jetzt hier mal einen cut das war's mit dem finalen boss des spiels Mehr folgt noch in, in den nächsten Tagen, Wochen. Nein, nein, ich hoffe, es werden nur Tage sein. Und ja, ich weiß eine Angriffskraft jetzt schon wieder hochgegangen. Ja, ne, 1784. Gut, ich werde wahrscheinlich erst einmal die ganzen Fähigkeiten hier lernen, und mich austoben. Äh, und dann warum hat sie als einzige keine Fähigkeit, wo mich so ein ganz kleines bisschen. Oder sie, sie auch nicht. Doch, sie hat. gott ähm, also nicht. Ich gehe mal hier raus und dann sehe ich mal, wie ich den nächsten Part hier weitermache. Ne? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und meine Frustration und meine Verzweiflung in dem finalen Bosskampf. Ich bedanke mich alles für's Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr ein doch bitte ein Like, ein Abo in den Kommentaren, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. <musik>